alle hinten. Ja, ich glaube, hier haben wir noch nicht gekämpft. Also wie so eine Schildkröte oder irgendwie so Okay. Dann lass mal einen Funke knallen, Daniel. Da okay. Weiß, äh, okay. Hat er ein Homing-Infekt? Ja, ja. Okay, hat sieht aber sehr viel langsam aus. Ja, sie unterschätzt das viel nicht. Oh Gott! Das war mein Fehler. Okay, ich brauche eine Schwanzschuppe und drei schuppen nehme ich mal an. Also möchte ich den Schwanz angreifen. Ja. das wird ja lustig. Ja, aber ist sehr viel einfacher zu treffen als andere. Wenn du mich fragst. Die Mine. Ja, er ist reingelaufen, ja? Yeah? Was hat gesehen Ja. Oh Gott, jetzt hat mich mit seinem Schwanz angerührt. berührt. Ja, in die Mine rein. Ja, oder hat ein Homing- das? ja. Das ich muss nachladen. in die Mine Hast du gesehen da, Ja. Oh, tot. Ja, Schuppen, ja. Yeah. Ich habe glaube ich jetzt schon alles. Cool. Oh S Plus. Also, oh. S Plus Teamrang. Oh, ich habe B bei meinem Rang. Okay. Oh äh. Ja, ich bin gerade da habe ich ein paar Probleme ab mit dem Ding. Er hat diesen ihn auf mich geschossen, der mich verfolgt. schlag ihn, Daniel. Okay, da ist gegen einen Baum gefahren. Da musst du abschießen, ey. Ich kann dagegen nichts machen. Wie Teamwork, was? Ich verstehe ja nicht mal ansatzweise die Bedeutung davon. Wo oh, treffe ich das Ding überhaupt damit? Wenn es Schaden macht schon. Ja, du ja, was machst du? Ich versuche ja weil du ja nicht. Weiß ja nicht, was für eine Attacke du da einsetzt. Ey. Ich schieße irgendwie. Hier. <lacht> Irgendwie das hat nicht so eine Reichweite, Daniel, da muss ich schon. Das ist mehr wie so eine Schot, wie ein Schrotgewehr. Ah. Ja. habe mich schon die ganze Ich weiß nicht, da ist zwar keine Schadensanzeige, aber nimmt da viel Schaden, weiß ich auch nicht. zwei <lacht> klopft der ein Gedanke super jetzt kommt noch so ein Dritter und sagt okay ich komme ja. Alter mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. wir fisten da tief voll ja und mit wir meine ich mich ja yeah. Nein, Schatz. Das ist Gott gleiches Gameplay, Bro. Essen wie die Astronauten. Du. <lacht> Hat <lacht> <das> gesehen, <ey? lacht> er ist da rückwärts reingelaufen. Wow! Ich, ich bin so weit weg ich kann das nicht kaputt oh, aber es kalt kaputt gemacht Boah, mitten einer durchgesprungen ah. ich bin auf ihn drauf wie bist du denn so hoch gesprungen so ein sprint angefangen also. Der Strahl kommt heftig raus, Daniel. Hm. Und der ist tot. Ja, <lacht> ist <voll> einfach. Hey. <lacht> das Design von einem Charakter erinnert mich an irgendwas, ich weiß noch nicht, was ja wat, <lacht> wat kommt <lacht> jetzt wieder her. Meinst du meine Rüstung oder was? Er nee, hat Gesicht irgendwie. Er weiß er nicht, dass Sefirot. Was <lacht> sagst du mir? Guck dir meinen Charakter an. Sieht aus wie Rico, hat die Klappe. <lacht> Sefirot hat lange Haare und Flügel. Inwiefern siehst du denn aus wie der? Nur weil du weiße Haare hast oder was? Ja. Wie du bist weg. <lacht> ja. ja. Nein, warum wird mein Helm schon wieder hier angezeigt? Ja, ja das ist vor Kopfverletzungen. Irgendeine Herausforderung habe ich geschafft. Noch mal, ich hab nicht gesehen habe ich so ein Tornado verfolgt. ja der angriff man has angriff hier lauf in die mine natürlich der zieht dreht sich um <lacht> und läuft an dem mine vorbei ey. ja ist reingeflogen daneben Level ja, 12. geht der hoch. Boah, 800. Jetzt Ja. Also die Linie jetzt geschlagen, ey? ja. 800 Schaden das wieder voll wieder Wow, wow. Er hat voll die Schummelt, da ist egal. Danke, Daniel, du hast den Angriff für mich abgewehrt. <lacht> das war eigentlich für mich bestimmt. Ja, meine Mine ist Orkan sicher. Ja. <lacht> Was der macht jetzt wieder seine Eiswand da Einfach wegschießen. Ach, ja, der ist in die Mine reingerannt. Oh Gott, ich muss mal Heilung verwenden. Nee. Ah, komm, viel wie oft muss ich dir denn noch in den Arsch schießen? Deine Feder müsste schon längst geschmolzen sein. ist abgehauen oder äh, ja geht alles gut war doch einfach ist halt Dingen ich will zuerst was <lacht> voll hp ich will trotzdem <lacht> <lacht> Oh. Okay, mein Gott, er hat nach aus Stahl hier. Nein, der Baum. Ich glaube meine Mine hat irgendwie, weiß ich nicht. Oh, was? Was denn? Ich bin eingefroren aus irgendeinem Grund. Ja, weil du die Spitzen die da am Boden berührt hast. Ah, oh, das gibt's jetzt, Ja, um mich einzufahren. ja, nee. Yeah! Hörst du die Hitze da sein Arsch brennt, er ist das nie wieder. Er ist mir in meine Mine reingestammt. Hört dich mal ab, Kollege. Nein, ich war gerade ab Nachladen. Dein Mama? Ja. Ich kann doch damit, damit schießen. Nein. Boom. Oh. Ah, da war gut. Ja. Yeah. B S A S. Warum bist du denn immer besser als ich? Weil, weil ich so schön, so schlau bin. <lacht> Nur weil du Monster Hunter gespielt hast. Oh, Schweiß gebadet, Warum? Ahnung, ist warm. Ist das so nervenaufregend, das Spiel? Ja, das auch. <lacht>